Ciao, zusammen. ich bin Tobias und ich zeige euch heute, was man als Verpackungsdrucker bei der ccla Label AG so macht. In der ccl in Lengnau produzieren wir vor allem selbstklebe Etiketten mit einer sehr hohen Qualität. In allen Formen, Farben, Materialien. Ja, in dieser grossen Firma ist es eigentlich sehr interessant. Wir haben viele verschiedene Leute, Aufträge aus der ganzen Welt, aber auch viel von der Schweiz von bekannten Läden und Firmen. Wenn ich in Frühjahr der Sport komme, ich als erstes den Produktionsplan anschaue und schaue, was für Aufträge auf mich warten je nachdem was meine Teamkollegen in der vorherigen Schicht schon gemacht haben, mache ich einen vorhandenen Auftrag weiterführen oder einen komplett neuen Auftrag anfangen. Als erstes bei meinem Auftrag und ich das Material einspannen. Dann werden die einzelnen Druckwerke mit der Farbe, Rasterwalzen und Druckformen eingerichtet. Und je nachdem wird auch noch ein Standesblech montiert, um die Form zu bestimmen und den Ausstand Der nachdem alles eingerichtet ist, mache ich einen Andruck und dann nehme ich einen Bogen raus und kontrolliere den mit meinen Kontrollvorgaben und schaue dann noch mit einem Vorgesetzten an. Und wenn das alles in Ordnung ist, dürfte der Auftrag produziert werden. Wenn man Lehrer als Verpackungsdrucker machen möchte, sollte man sicher physisch in einem guten Zustand sein. Also den ganzen Tag stehen, Sachen rumlaufen, ein bisschen zackige Personalität, ja, einfach in der Sache sein. Ja. <lacht> So, das war mein Alltag, wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch noch heute und wir sehen uns dann. Ciao zusammen.